Guten Morgen vom Stubaier Gletscher. Wir starten jetzt mit der Hauptrevision. Wir blicken nach vorne, Revisionen müssen gemacht werden. Wir schauen, ob wir so schnell wie möglich die Anlagen wieder in Betrieb haben. Lieber darf man eigentlich natürlich bei dem Wetter, bei den Traumverhältnissen, die Bügel in die Hand gehen wie das zeigt zu revisionieren. Aber wie gesagt, Revisionen müssen gemacht werden und so schnell wie möglich gehen wir wieder in Betrieb. Ja, Revisionszeit ist, ist bei uns, oder betrifft bei uns mehrere Sachen. Einmal die Revision der Pistengeräte. Wir haben insgesamt 16 Maschinen im Einsatz. Überwiegend Käsebohrer. und Brinot haben wir auch dabei. Die Pistengeräte werden bei uns eigentlich über das ganze Jahr über revisioniert. Natürlich schauen wir schon, dass wir die Hauptzeit im Sommer haben, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben und die Maschinen nicht immer brauchen. Aber es ist schon so, dass wir auch im Winter Revisionen machen, abhängig von den Stunden, die die Pistengeräte fahren. Die Flotte selber, sprich die Maschinen, die das Pisten präparieren, sein zehn Stück. Der Rest der, der, der Flotte oder der, der Rest der Pistengeräte sind Maschinen für Sondereinsätze. Rettungsfahrzeuge, wir haben ein Fahrzeug, wo wir Wasser transportieren, wo hinten ein Tank drauf gebaut ist. Die stärksten, die wir zurzeit haben, haben 520 PS. Die sind eher auf die Windenmaschinen äh, aufgeteilt, 25 PS, oder auch für Schubmaschinen. Die normalen Flottenmaschinen haben also rund 460 PS. Wir haben äh, auch ein Fahrzeug, auch ein Kran, aufgebaut für gewisse Revisionsarbeiten. Also rein für die Flotte haben wir zehn Pistengeräte. In der Hochsaison haben wir inklusive des IC&S 28 Mitarbeiter im Einsatz. Allerdings decken wir nicht nur das Präparieren der Pisten ab, sondern wir machen einen Rettungsdienst, betreuen die ganze Beschilderung im Skigebiet. Also es sind nicht alles reine Fahrer, sondern haben wir für andere Aufgaben auch noch Mitarbeiter im Team. Die Schneedepots sind für uns deshalb wichtig, weil wir in Herbst oft sehr spät den Schnee kriegen, keine Temperaturen haben zum Beschneien und trotzdem im Betrieb beginnen wollen. Mit der Schneedepots decken wir gewisse Hotspots ab, sprich einmal einen Verbindungsweg, einen Ausstieg bei einem Lift, einen Einstieg bei einem Lift, einen Gletscherübergang. Für das schaffen wir die ganzen Schneedepots. Nicht auf allen Schneedepots, aber auf einigen speziell. Die die ein bisschen tiefer gelegen sein, ich sage mal zwischen 2,6 und 3000 Höhenmeter. Die decken wir ab mit, mit Gletscherflies. Das hilft uns einfach, die Sonnenstrahlung ein bisschen abzuhalten, auch den Regen ein bisschen abperlen zu lassen und den Schnee besser zu erhalten. Funktionieren tut es das so, dass das vier Meter breite Bahnen sein, die was miteinander verschweißt werden zu einer großen Fläche. Und rundum und um an den Ecken und an den Außenseiten von dem Flies wird es mit Sandgewichten beschwert, um dass der Wind das es fließen nicht auf oder abnehmen kann. Bei Beschneiung ist es so, dass unsere zwei Schneimeister im Moment damit beschäftigt sind, die ganzen Schneerkanonen zu revisionieren, reinigen, da müssen die ganzen Düsen geputzt werden und auch alles durchkontrolliert werden, Heizungen und so weiter. Also, das ist jetzt die Hauptaufgabe von dem Beschneiern. Später, wenn es nachher ein bisschen wird, müssen Sie sich um unsere Speicherteiche äh, kümmern, um dass da alles in Ordnung ist. Das ist ganz klar. Es fängt allerdings schon ein bisschen früher an, wir müssen ja vor, die Temperaturen passen, die ganzen Kanonen ausbringen, die ganzen Schächte auf Funktion überprüfen nach der Blitzsaison. Die Blitzsaison zerstört einiges an Beschneiungsschächten, Technik an Beschneiungsschächten. Und das muss so kurz als möglich vor, der, ja, vor dem Einbruch des Kaltwetters passieren, um dass wir, wenn es wirklich kalt genug ist, voll loslegen können.